Thank you. Was du dich Ich Ja, ich, bin ja, ich bin alles. Was? Und? Was wollen wir denn? Ach, ich habe einen mal ist? Mhm. Ja, es ist noch so, aber der Räuer hat gesagt, es bringt dann nichts. Das ist auch nicht so schlimm, als der hat Aber der Räuer hat heute Morgen nur gucken.